Abschnitt 1. Konversation. Hören Sie zu. Guten Tag. Ich heiße Peter. Das ist Hans. Er ist Student. Wiederholen Sie bitte. Guten Tag. Ich heiße Peter. Das ist Hans. Er ist Student. Hören Sie zu. Ist Hans Student? Ist Hans Student? Ja, er ist Student. Ja, er ist Student. Wiederholen Sie bitte. Ist Hans Student? Ist Hans Student? Ja, er ist Student. Ja, er ist Student. Hören Sie zu. Ich heiße Claudia. Ich bin Studentin. Sie heißt Petra. Sie ist auch Studentin. Wiederholen Sie bitte. Ich heiße Claudia. Ich bin Studentin. Sie heißt Petra. Sie ist auch Studentin. Hören Sie zu. Ist Claudia Studentin? Ist Claudia Studentin? Ja, sie ist Studentin. Ja, sie ist Studentin. Wiederholen Sie bitte. Ist Claudia Studentin? Ist Claudia Studentin? Ja, sie ist Studentin. Ja, sie ist Studentin. Hören Sie zu. Hallo, Peter. Tag, Klaus. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Wiederholen Sie bitte. Hallo, Peter. Tag, Klaus. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Hören Sie zu. Hallo, Klaus. Wie geht's dir? Danke. Mir geht's gut. Und wie geht's Hans? Hans geht's auch gut. Und wie geht's Renate? Renate geht's auch gut. Wiederholen Sie bitte.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 Und wie geht's, Renate? Renate geht's auch gut. Hören Sie zu. Klaus, wohin fährst du? Ich fahre zur Uni. Und wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Wiederholen Sie bitte. Klaus, wohin fährst du? Ich fahre zur Uni. Und wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Klaus, wohin fährst du? Ich fahre zur Uni. Und wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Hören Sie zu. Wohin geht Hans? Er geht ins Kino. Wohin geht Petra? Sie geht zur Post. Wiederholen Sie bitte. Wohin geht Hans? Er geht ins Kino. Wohin geht Petra? Sie geht zur Post. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Wohin geht Hans? Er geht ins Kino. Wohin geht Petra? Sie geht zur Post. Hören Sie zu. Wohin geht ihr? Wir gehen zur Post. Wohin gehen Peter und Claudia? Sie gehen ins Kino. Wiederholen Sie bitte. Wohin geht ihr? Wir gehen zur Post. Wohin gehen Peter und Claudia? Sie gehen ins Kino. Antworten Sie. Und wiederholen Sie dann bitte. Wohin geht ihr? Wir gehen zur Post. Wohin gehen Peter und Claudia? Sie gehen ins Kino. Hören Sie zu. Was machst du jetzt? Ich gehe nach Hause. Was macht Hans jetzt? Er geht zu Klaus. Was macht Petra jetzt? Sie geht zur Post. Was machen Peter und Claudia jetzt? Sie gehen ins Kino. Was machen Renate und Petra jetzt? Sie gehen zu Claudia.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 Wo wohnst du? Ich wohne in der Goethestraße 10. Wo wohnt Claudia? Sie wohnt in der Schillerstraße 3. Wiederholen Sie bitte. Was machst du jetzt? Ich gehe nach Hause. Wo wohnst du?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 Auf der Straße. Hören Sie zu. Guten Tag, Peter. Wie geht's dir? Tag, Hans. Danke, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Danke. Was machst du jetzt?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 Hören Sie zu. Tag, Peter. Tag, Hans. Geht's gut? Ja, danke. Wiederholen Sie bitte. Tag, Peter. Tag, Hans. Geht's gut? Ja, danke. Hören Sie zu. Hallo. Hallo Klaus. Na, wie geht's? Prima. Wiederholen Sie bitte. Hallo. Hallo Klaus. Na, wie geht's? Prima. Hören Sie zu. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Klaus. Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Wiederholen Sie bitte. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Klaus. Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Hören Sie zu. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Müller. Guten Tag, Herr Müller. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wiederholen Sie bitte. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Müller.